Heute im Video der brandneue Adidas Predator Freak. Wir schauen uns also heute zusammen mit Sportswelthausen st 24 den Adidas Predator Freak Point One aus dem brandneuen Numbers Pack von Adidas an. Wir schauen, welche Passform hat er, wie schlägt er sich im Review, was gilt zu beachten und ist das potenziell einer eurer neuen Fußballschuhe. Das klären wir jetzt. Viel Spaß beim Review und let's go! Kommen wir auch mal zur Oberfläche und zwar diesem, ja, sehr, sehr krassen Obermaterial und zwar dem Demon Skin. Das sind diese Spikes hier auf dem Obermaterial, mittlerweile die zweite Predator-Generation, die dieses Feature bietet. Deshalb solltet ihr es natürlich auf diesem Kanal schon mal gesehen haben. Wir haben hier Gummispikes auf dem Obermaterial. Wofür sind die da? Ganz einfach, um mehr Grip, mehr Effekt am Ball zu haben. Damit möchte Adidas einfach einen Vorteil bieten. Das heißt, dass man mehr Grip am Ball hat, um beispielsweise ja, sehr lange präzise Bälle zu schlagen. Sprich, dieses Feature kommt natürlich vor allem zum Einsatz, wenn man mit der Innenseite schießt. Ich schieße mit Spann, da hilft das natürlich nicht ganz so viel. Nichtsdestotrotz, wenn man es richtig einsetzt, definitiv ein extrem cooles Feature. Damit sollte auch relativ klar sein, für welchen Spielertyp dieser Schuh geeignet ist. Laut Adidas am besten für die Defensiven. Und offensiv Mittelfeldspieler, die das Spiel durch lange präzise Pässe lenken wollen, denn da kommt dieses Feature hier am besten zum Einsatz. Nichtsdestotrotz kann man natürlich diesen Fußballschuh auf jeder Position spielen. Wichtig dabei ist natürlich nur, dass man sich dann auch wohlfühlt. Oh yeah. Okay, I, I bet when I land, they gon' tell me it's luck again See that I'm winning, it's harder to watch I'm setting the stage, you should give me my prize if You ain't got no soul, you lacking the spirit You talk out your neck, I'ma show you I'm with it I been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again I know it's probably getting on me and win a synonym So if I ever win again, there's nobody the minimum I didn't have to sell my soul Kommen wir mal zu einem kurzen Fazit, was den Adidas Predator Freak angeht. Ich spiele ihn schon sehr, sehr lange, das heißt, jetzt kann ich auch mal so ein bisschen ein Fazit feilen. Zum einen natürlich ein sehr, sehr guter Fußballschuh. Was mir sehr gut gefällt, ist die Überarbeitung im Vergleich zum Mutator. Das Obermaterial ist ist nochmal etwas direkter, obwohl wir hier so Spikes haben, spürt man den Ball sehr, sehr gut. Man muss sich aber an diese Spikes gewöhnen, das sollte man hier nochmal klarstellen. Wenn man zum Beispiel mit dem Grip nicht ganz so klarkommt, ist es eher Nachteil. Ansonsten ist für Spieler mit der Innenseite tatsächlich ein sehr, sehr cooles Feature. Ob es ein Vorteil ist, lasse ich mal dahingestellt. Was auch, auch gefragt wird, ist, die Haltbarkeit. Sprich, wie sieht es mit diesen Spikes aus? Fallen die ab? Können die abbrechen? Da gibt es keine eingemeine Antwort. Es kommt immer auf euren Spielstil an, auf die jeweilige Situation und natürlich wie ihr den Schuh auch nutzt, wie oft. Man kann aber sagen, dass es vorkommen kann, dass einzelne Spikes abbrechen. In unserer Testphase sind vereinzelt welche ausgefallen, sehr, sehr selten. Was wie gesagt vorkommen kann, ist, dass die Spitze abbricht nach einiger Zeit. Nichtsdestotrotz wird es nicht passieren, dass hier die Spikes einfach abfallen und ihr nichts mehr davon habt. Selbst das heißt, wenn die Spitze abbricht, ist das Feature immer noch da und man muss sagen, das hat hier die Haltbarkeit im Vergleich zum Mutator auf jeden Fall nochmal verbessert. Das war es auch schon jetzt zu genau diesen Fußballschuh hier, dem Adidas Predator Freak. Bisher eines meiner Favorites, was das Colorway angeht. Definitiv Geschmackssache, deswegen eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da lassen. Außerdem, falls ihr euch diesen Fußballschuh zulegen wollt, wie immer Link dazu unten in der Beschreibung. Dort kommt ihr beim Sport2000 Online Shop raus und könnt euch dieses Biest hier zulegen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin Leute, macht's gut, haut rein und...